Morgen Leute, hier ist Alex. Im letzten Video habe ich halt die Rona zum Handstand-Battle herausgefordert. Und die Runa hat die Challenge angenommen, was ich richtig cool finde. Hat mir ein Video geschickt und auf dem sehen wir jetzt gleich, wie lange die Runa den Handstand halten kann. Viel Spaß! So, das war Runas Handstand, richtig gute Leistung, ja. 51 Sekunden glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe. Ähm, ist leider ganz knapp unter mir, ich hatte ungefähr 55 Sekunden so in der Erdreher. Ähm, trotzdem, ihr seht, das sind 4 Sekunden Unterschied, also echt stark, Runas, hast du so richtig gut gemacht. Ich hoffe natürlich, dass du dran bleibst, dass du so in 4, 5, 6 Wochen einfach nochmal probierst, bis dahin ein bisschen trainierst und mich dann richtig alle machst. Ja. Also 1,30 will ich auf jeden Fall sehen. Wir können trotzdem der Rona heute gratulieren, denn Rona hat heute Geburtstag. Rona, alles Gute auf diesem Wege, bleib wie du bist, bleib so sportlich und lustig wie du immer bist. Ich wünsche dir viel Erfolg im Sport, viel Erfolg im Business und genieße einfach deinen Tag heute. Alles klar? Gut, an alle anderen, wir sehen uns im nächsten Video, bis bald, Alex.